Ja, hi und hi, hi, hi, hi, hi, jo, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel RP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Und da sind eine Menge Gegner. Ich glaube, ich gehe mal kurz hier rein und wieder raus, weil ich glaube nicht, dass ich da vorbeikomme. In der letzten Folge sind wir durch den Wald gegangen, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Und ja, wir haben Carol getroffen, welchen ich immer noch steuer Und... Ja, wir sind auf dem Weg zu, boah, wie heißt die schon, Haura, hauri oder irgendwie so was, Hauro. Äh, hallo So, die Frage ist jetzt, was ist hallo Ist das Halor? Sind aus wie Ruinen, also vielleicht nicht. Ruin von Shaikos. Kann er durch und hier ist eine truhe magische sauge kann ich hier schon ganz durch oder oh. Orangen gummi gut da immer jemand versteckt gefunden also sehr gut da ist noch der truhe die ganzen truhen liegen mein gott ja, das hier ist nicht hallo also wäre schon mal falsch was gut ist weil zuerst mal falsch zu sein ist immer gut dann weiß ich wesens hier bin ich richtig macht das sinn ja ich weiß nicht ich versuche gerade irgendwie zu entziffern was ich gerade gesagt habe aber ich mache mir lieber nicht die mühe so kann aber jedenfalls schon mal ganzen plündern. vielleicht ist ja hier irgendwo eine waffe oder so drin und ich kann mir einen zukünftigen einkauf sparen oder so das wäre schon mal richtig gut aber so viel glück habe ich nicht mehr ne? jetzt hier wäre hat geschoben Kann ich das schieben nein wir ziehen mit einer hand oder ein griff ist oder so noch eine truhe da oben geil dann geht man ja sind ja nur halb brustschutz schutz das wäre cool ja viel verteidigung das ist doch mal nicht schlecht für unsere heilerin ne weil ist sie eigentlich nicht auch irgendwie halbwegs hier physisch gut Okay, sie hat sehr viel weniger als jeder andere. Sie hat mehr Verteidigung als jeder andere. Das ist richtig gut für ein Heiler. Sehr gut. Stolz auf dich. Oh, ich glaube, das war aber hier schon so an Schätzen, ne? Gut. Ja, dann gehen wir halt zurück. Hier sind wir natürlich nicht richtig. Da können wir hier noch lang. Nee, ne? Dann gehen wir wieder. Müssen ja noch gucken, ja ne. Wir müssen ja auf den richtigen Pfad bleiben. Wir müssen ja noch Flynn suchen. Also Estelle muss noch Flynn suchen. Wir müssen mordio suchen. Und Carol, weiß nicht, was der machen will. Wir haben irgendwie mit diesen typen geredet und der Typ Rich hieß er glaube ich, meinte auch irgendwie sowas angedeutet zu haben, so Gigantum monster Also ich nehme an, damit haben wir auch irgendwie so eine Nebenquest freigeschaltet, dass wir so größere Monster oder so bekämpfen müssen, irgendwie sowas. Was ähm Oh der Wunderkoch, ne? <lacht> <lacht> <lacht> Endlich jemand hat mich gefunden, ich habe gewartet. Ich bin der Wunderkoch. Ich reise durch die Welt, suche nach Gourmet, Essen und Reisenden, die gut Speisen schätzen. Normalerweise bin ich verkleidet. Ein Kenner guter Speisen sollte mich trotzdem erkennen. Ein Test sozusagen. Und wie es aussieht, bist du einer von, hehe, du hast Potenzial. Dafür belohne ich dich mit einem Rezept. Und währenddessen habe ich dir mit der Bartpfanne ein über Hacksteak. Ich gebe dir das zum Üben. Reiset die Zutaten für das Rezept halten Viel Liebe zum Essen. Bon appetit ja, kannst mir jetzt Objekte verstreut. Der Wunderkoch kann als eines dieser Objekte verkleidet sein. Wenn du ihn findest, selbst ein Rezept suche ihn auf deinen Reisen. Ja, das ist genau wie in einigen anderen Tales aufspielen stop glaube Grace's F äh, hatte den Wunderkoch. Hatte Tales of the Abyss auch irgendwie ein Wunderkoch. Ich weiß es nicht. Oder Symphonia, ich weiß es nicht. Lass mich raten. Ich kann niemanden ohne Pass durch das, also zieht weiter. Ich habe den passiert schon 38. Gut, hier müssen wir auch nicht rein. Da nehme ich mal an, wir müssen zu dieser ein Stadt, Dorf, was wir da als erstes gesehen haben. ne ich weiß nicht, ob mir hat das gefällt, dass die Karte so durchsichtig ist. So, ich will mal gucken. Kann ich die Weltkarte irgendwie so aufrufen? Also irgendwie ging das doch. Wie machen wir das nochmal? Was? Da rein. Ich glaube, ich war in jede Richtung schon. Die Stadt der Blüten, hallo. Oder Halure? Sag mal jemand den Namen von dieser Stadt. Halure, okay. Die Stadt der Blüten. Okay, mir ist gerade aufgefallen, ich kann sehen, wann die zu Ende gerät haben und wann nicht, weil da unten rechts in der sprechbasis immer so ein Kreis. Seht ihr das? So kann ich dann immer wissen, ob ein Satz zu Ende ist und äh, damit ich nicht immer aus Versehen irgendwie wegdrücke, bevor die irgendwie nicht zu Ende gerät haben. Weil bei, bei beim Japanischen weiß man das halt nicht, ne? Ich kann mich sozusagen danach richten. 満開の季節があ。んどう<笑> Was ich von der Stelle und Carol getrennt? Hey. Und dann spielen wir Juri. So, ich will jetzt gucken, wie kann man die Weltkarte aufrufen irgendwie habe ich das doch mal gemacht aus mal sehen da. Oh. Okay, da bin ich gerade Statt ne? der gelehrten aspio ist Leidon. wo ist das Gebiet, wo ich gerade war, mit den Ruinen ja warte mal, man jetzt aus des Bürgermeisters von Hallo. Er ist bestimmt schon richtig. Ne, was also auf ich bin jetzt zum Plündern. Magisches Auge, magisches Auge. Kein Bürgermeister also die Chance. Kommen Juri. nicht. Ist abgehakt. Ja. Da geht nicht rein. Okay. dann raus hier. meine genau, meine Partymitglieder machen ja natürlich wieder was zu wollen. Da ja, geht es gar nicht nach rechts. Und ja, ich muss wieder hier den Papa spielen. Shop. Na egal. Wir sind machtlos. Wir können nicht mal den Menschen von Alur helfen. Ist der tot? Au, oh, das tut weh. Jetzt wo es weg ist, lernst du die Barriere, bläst zu schätzen. sind mit einem blauen Auge davor gekommen, aber die Älteren. Okay. Barriere funktioniert nicht. Okay, hier kann man hoch. Laden Regulus. Ist nicht so der Wagen von Final Fantasy 15. Hier hat Auto. Der Regal, ja, ne. Vater, es ist so peinlich. Ich kann den Bürgern dieser Stadt nicht gegenübertreten. Bin ich verletzt? Nein, nein. Nur stoffangst Dann ist ja gut. Nice. Äh, so ist sind die Kinder sicher ein Haus, äh, die im Haus Schutz gesucht haben. Aber mit diesen weisungen kann ich auch nicht in die Gaststätte. Uh, dann, tra dann trage ich dich da rein. Mit meiner. mein meinem rechten ist hier kann man gar nicht hoch was kommen denn dann hier hoch oh leute dann gehe ich eben ins gasthaus donner bella was denn Okay. ok tausend mal entschuldigung nirgendwo ist jemand shops sind nicht besetzt mein gott ich weiß ihr seid alle verletzt und da probleme aber ich will ja was kaufen und dann Habt ihr halt hier bereit zu stehen, okay? Mein Gott, stellt euch jetzt mal nicht so an. Verschlossen. Prüfen. gummi Prüfen. Der große Baumparallel sieht wirklich gigantisch aus. Der ist riesig. Warte mal. Zwischen den Betten. <lacht> ja, ich gehe für sowas zurück. Ruhe ja wenn ihr eine ultimative waffe gewesen wäre dann, dann wäre ich der Kluge gewesen an alle Porträtmaler, maler Porträtmaler, maler wer glaubt den besten leuten malen zu können melde sich Ob auf papier blätter und baumbrände wir nehmen alles an den eure beiträge an der echte leute wir freuen uns auf eure kunstwerke war eine kleine anspielung an test für symphonia den ganzen äh, postern ja von leut als sie gesucht wurden 涙全然。 ja, was das angeht, wenn das gedacht, die Leute von denen alle denken, die sind gut, sind irgendwie voll korrupt oder so, was wie in Tales of Berseria mit den Exorzisten. 星なんか彼 wenn auf der richtigen Spur. Ich gehe, Ich um die ich glaube nicht, dass wir einfach so warten werden, oder? Ja, hat sich da angeschlossen hm. Klar. normale sortierung sein hm, es muss auch irgendeine möglichkeit geben den Baumfen von wieder lebendig zu machen es ist die jahre zeit der Blütenschau, aber es gibt gar keine blüten zum schauen und monster greifen auch noch an das ist einfach zu viel Na ich habe schon wieder weggedrückt. Genau meinte ich. Ich habe, warum ich auf den Kreis geachtet. Okay, vielleicht sollten wir ihn doch helfen, weil er dreht irgendwie gerade durch. wenn Wir die nicht aufhalten, bevor die sich hier abschlachten lassen? やはり blast ja 霊道 ich gut diese kurzen Skits brechen. Wir sind verloren. Wir sind erledigt. Alles aus. Na du. lahn Regulus. Regulus. So, Handaxt. Axt. Holzschlägel. Wer ist für Dingens, ne? Karol. So, wir haben ja unsere Fähigkeit gelernt, ne? So, Band die beiden können das nur tragen hm. also nicht damit verkauft wenn ich das nicht ausrüsten kann mit denen so ist eine neue fähigkeit drin jawohl verarzt und ausweichen cool Wo kenne ich jetzt? Ach, der Balken ist nicht mehr da. Okay. Äh, ja. Oh, sie kann auch das schwer ausrüsten. Ja, okay, ne. Stimmt eigentlich, oder? es Das, Salz. Hm. das repeat. er muss noch sowieso sachen lernen bewegung aber weniger aber sehr viel mehr verteidigung also ja und ich kaufe mal hier äh, noch so ein kettenpanzer wo ich warte erstmal ob er sich hier wieder uns anschließt wenn er sich anschließt so ausgerüstet, weil es hat ein Fahrarzt verändert, während aktivierte Abwehr beim Taumeln durch einen Treffer niedergeschlagen zu werden. mit wird im fünf 5%, die Erhöhung durch Ausrüstung ist nicht betroffen. Okay. Gut, können wir schon wieder neue Sachen lernen. Gefällt mir. Wir sind überhaupt nicht angeschlagen, Dreck. Ich weiß ich nicht, dass man sagen angegriffen haben. Wieso funktioniert die Barriere das ist ja nicht? Weiß ich auch nicht mal. Ich bin gerade erst hier hingekommen Alter, Kumpel, Digger. Ja, das haben so Sachen an sich die groß. So <lacht> しん Die Axt, der Riesenachs rum. Ich kann nicht もうそれ。 町を襲った魔物の血 Dafür sind wir da. Wir glauben alles. Was ist das, das ist alles? Der Baum von Hallo, ich glaube aber nicht dass es so einfach wird man sollst du nicht mit mir reisen warum weißt du eigentlich noch mal mit mir okay also mal los, warum ist auch weil so emo drauf? Ja, dann kaufen wir mal ein trank und dann ist alles wieder okay. Ne, warum hat er nicht selber gemacht? Hallo? Nicht Geld für den Trank oder was? Wir haben sowas leider nicht. So zaise ich aber, goose de girandela ne. 花瓶やボトルを木に使う ばからんだ aber... oh, okay, <laughs> ルルリエのはい。カロル、え森で 嘘 wir packen das Problem an der Wurzel halt, ne? Das passt, weil wir einen Baum heilen. hat sich der Gruppe angeschlossen. Dann gucken wir mal. Kann er auch die Axt ausrüsten? Äh, davon haben wir eine geholt, genau. Kritisch, cool. Das klingt sehr gut. Schabka. Und ich habe ja noch nicht mehr. Ne? Gut. zumal dich neue hochballern bahn Hat ich nicht noch Nummer? Ja, sie hat schon ganz schön viel Verteidigung. Also immer wir immer eh auch. Gott. die Chance, kritischen Schaden zuzufügen? Finde ich gut. Cool. Ich stehe auf so passive Sachen. da so, also ein Bürgermeister, ne? Wissen der? Der war, hier war noch niemand drinne. Hi. Nee, Quatsch, falsch. Aber lass mal hier übernachten, weil wegen Skits vielleicht oder so weiß man ja nicht. nehmen wir hier falls euch auch möchte heute schönen Tag okay nix einigen spielen wenn ja per Übernachtungen hier wo war mal der Bürgermeister per Übernachtungen wenn ja irgendwie äh jetzt ausgelöst hier ist nicht der Bürgermeister 確か 3 also, alles auf dem Weg. Gut. Noch mal in den Wald zurück. Da müssen wir wahrscheinlich gegen dieses große Fettvieh da kämpfen, ne äh Wo ist der Wald? Doch, aber gefährlich nah auf. Hey, da ist halt mehr da vorsichtig halber speichern bevor wir da reingehen Bevor wenn den gegner da reinrennen auch noch und dann gucken wir mal, mal noch gebacken kriegen hier diesen part なんだ普通ボディブラスティアなんて貴重品持ってないへえ。遺跡からうん。そう Giojibulastia, Codin, den man daran denkt, dass es so viele Monster gibt. Ne? Ich habe mich nicht mehr gesehen. Ich habe ich ich bin wunderschön. Guck dir meine langen, welligen Haare an. Meinen rein rassigen Hund. Ich würde Repeat besser kennenlernen. Auch nicht während Hund zu wandeln. Ich bin kein Hund, Mann. Oh, sie ist so putzig. Ah, ich bin kein Ich muss schon wieder gegen alle gegner kämpfen bin schon einmal Ich bin Egal, ich muss einige Sachen hier lernen, aber ich habe irgendwie Angst vor dem nächsten Bosskampf. Äh, äh, äh. Ich bin wieder Carol nach diesem Kampf. Das stimmt, wir haben ja mal wieder einen neuen Angriff. ich meine den hammer von denen an Wir können aber nicht auswählen wer läuft ne also welcher charakter ja am laufen ist der gruppe da kann immer noch zwei angefangen Okay, mit dem Hammer ist er wahrscheinlich noch schwerer. so, da wäre ja, war auch ein Monster, ja, aber war repeat. Ah, Entschuldigung. Gut, ganz meine neue Art lernen, das wäre richtig geil. Aber wir können bestimmt nicht hier durch. Ich glaube, jetzt nicht gegen jedes einzelne Monster hier ja. schon wieder. Hm. Ich gedacht, wenn ich irgendwie Schulterknöpfe drücke, kann ich den Hauptcharakter wechseln, aber... Anscheinend nicht. Ich kann irgendwie nur winken. Wenn man R2 drückt, passiert nichts. Ich wollte noch nicht mal rumlaufen, ich war nur L2 drücken, dann kann ich schon den Angriff hier machen. Ich bin noch Experimentieren, okay? weiß ja nicht vielleicht ist irgendeine funktion die ich noch nicht kenne oder so oh. Mit er eins kann man den hier machen das ist das hier wenn ich oben, äh, wenn ich links und rechts zurück auf den Steuerkreuz, nämlich ich mich so dreht komisch, egal. So, hier haben wir so eine Frucht gefunden, ne? Oder oh, liegt kleine, gut. ならどうすんだ Was? bin ein bisschen schlecht. Ich bin ein Ich auf repeat setzt irgendwie aus oh man ja, hier, wir sind gerade vor einem Speicherpunkt also ja wir halten ein bisschen Abstand ne Nierfrucht Nierfrucht hier にああ、 Okay, sprechen wir mal hier und gucken, ob unsere unser Stinkbeutel hier ein bären anlocken kann. Ich nehme an, das ist kein Buntbär, weil das sieht nicht aus wie ein Bär. es ist riesig und das macht mir Angst. Rutsch, Hey. Äh. äh, äh. Boah. Ist ja weggeflogen im letzten Zeitpunkt. Ich war gerade gucken, wie viel AP hat. Und den Juri kaputt. War Dreck. Dreck am Boden. Hier geblieben. Gretchen, ich mal einfach hier hin und wieder mal ein bisschen kochen. Und wo müssen wir jetzt hin? Um gut, oder ich gerade gekocht habe, aber bestimmt perfekt. Na, was geht? Kurde hm. sie nicht so bunt aus. Was mit dem Ding, Mann. Ich hätte ein bitte schön weggeworfen. Das ist eine axt ist nicht glatt. Ja, also super. Level 7. Bestell. Mal bitte analysieren, das Ding ist bestimmt voll brutal stark. 32.000, <lacht> ja das ist schon mal nicht gut. Finger weg von der, aber auch zum Blocken, bitte. So, Juri, kümmerst du dich um den Bund, Bären? Das wäre sehr gut. Alter, kommen natürlich auf Oh Gott. Ich nicht vorstellen, dass er so stark ist wie dieser eine Typ. Alter! Die Angriffe bringen gar nichts gegen den. So, noch du, komm her. geht stehen. So, jetzt du. Weißt du, halte ich mal ein bisschen jetzt zurück, dass die Männer das machen. Naja. ganz schön heilen. Oh, Juri ist tot. Warum sagt mir hat niemand? Liegt er da einfach am Boden, Mann? Ich will noch nicht noch näher an estelia ranpacken. Boah. Oh, sehr gut ja und einfach auf den drauf bis er kaputt geht ne? funktioniert auf jeden fall wir haben den gestand immer weiter hauen leute <lacht> ein du, juli rein ja, er macht hier auch voll Box Dance. Ja, Moment, wenn man merkt, dass Yuri tot ist. Ja gut. Den Kampf wir unter Kontrolle. Stell, geh mal auf Nummer sicher. So hat er nicht irgendwas anderes noch drauf. Alter, was auf, Mann! sehen seine abwärtsangriffe sind aufwärtsangriffe sind gar nicht so schlecht also wenn er mich trifft dann tut das schon ganz schön weh. ja wie lange kannst du noch blocken wie lange kannst du noch blocken alter einfach drauf an einfach drauf an ich bin überrascht hat, hat funktioniert ich wollte jetzt noch auf Juri losgehen? Juri hat nicht mitgeholfen. So lp, ich nehme an, das sind hier für diese Dinger hier zum Lernen ne? Gut gemacht. Wir haben noch 100 Erfahrungspunkte bekommen. Oh, Tila im Kombo fortgeschrittener. 俺わかんないし。いい。はい。もうもう ja, so was von der Lysop dieser Truppe, ne? Bund dieser pisser hat sich angeschlichen kann er es wagen jetzt geht es eins auf die nuss so was macht man nicht mit mir und er gerade aus dem kampf raus und ist er ist hat gar keine Dingen's immer noch hier geblieben diese Grätsche. Äh. So. in die Fresse. Äh, äh, äh, äh, warte, ich komme auch, ich komme, ich komme auch. Lass mich durch, danke. Er äh. ja, Heraus, ja, mein Gott. Ah. Hier noch bisschen was mit diesen dicken Dingen da auf sich hat. Ich gehe mal kurz noch speichern und dann gehen wir schon mal raus und in der nächsten Folge geben wir dann Zeugs ab. Oh, du Blöder! Oh. Ich habe Glück, dass diese Kämpfe Bock machen. Ich hätte aber gerne mal ein paar neue arzt mit Carol. Habe ich nicht noch... Ne, ja, ich habe nur das. Objektwerfer gelernt, gut. Gut gemacht, Repeat. Jetzt kann er Objekte auf andere Charaktere werfen. Hier wir das Apfelgummi. Ja, das schickt jemand, und dann jemand, der so in den Drachen gedonnert wurde. So läuft das ab im Kampf, ne? Ich habe so gefühlt in diese Bäume kann man irgendwie rein, weil die sehen irgendwie so klein aus, als könnte man da irgendjemanden durchschleusen. Oh, aber... <repros> ja, genau so. Oh, bitte sagen wir, ich kann noch mal gegen kämpfen. Ich möchte ihn in die Fresse. <lacht> <lacht> Ich hab keine Chance gegen diese Monster. <lacht> okay ist ja mehr zurück, ne? nee Gut. Dann haben wir... haben wir das auch erledigt. Und in der nächsten Folge gehen wir das ganze Zeug mal ab und sehen, wie es weitergeht. Ne? In dem Sinne sage ich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wenn ja, dann das war mal ein Like, ein Abo einen Kommentar. Wäre sehr lieb von euch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.